In den meisten Partnerbeziehungen ist aktuell die Frage, wo warst du heute den ganzen Tag, so unsinnig wie früher, als jedes Telefon noch an einer Schnur hing, die Frage, wo erreiche ich dich gerade? In Zeiten von Corona, wo man in einer Zelle lebt, die man früher das Zuhause genannt hat, gibt es wenig, was jeder für sich alleine erlebt und abends mitteilen kann. Außer? Ja, außer was er in seinem Kopf erlebt. Und da erlebt jeder von uns vieles. Dass auch eine Quarantäne nicht einschränken kann. An einem Tag der erzwungenen Nähe gibt es Momente, die man lieber nicht hätte und Momente, bei denen man froh war, dass der Partner mit auf der einsamen Insel feststeckt und nicht im üblichen Alltag. Leider erfährt der Partner in der Regel mehr über die Sorte der unliebsamen Momente als über die schönen Augenblicke. Jetzt die gute Nachricht. Das können Sie schon heute ändern. Vorschlag: Vereinbaren Sie mit Ihrem Partner dieses Ritual. Täglich, vor dem gemeinsamen Abendessen, nehmen Sie sich eine Minute Zeit und lassen die letzten 24 Stunden vor Ihrem geistigen Auge nochmals Revue passieren, um einen der schönen Momente daraus zu entdecken. Jeder für sich hält diese Gegebenheit auf einen Zettel fest, aber, aber ohne es auszuplaudern. Das ist Ihr süßes Geheimnis. Nach einer Woche vereinbaren Sie ein Rendezvous mit dem Partner und tauschen die Zettel mit den festgehaltenen schönen Momenten aus, um sie miteinander in der Erinnerung nochmals zu genießen. Vielleicht kommt Ihnen danach Ihre Quarantäne weniger wie eine erzwungene Insel der Aussätzigen vor, sondern mehr wie eine Liebesinsel?